Fasten biochemisch und nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft dargestellt. Guten Morgen! Ich habe ja schon ein paar Videos zum Fasten gemacht, auch mit praktischen Erfahrungen <lacht> und aber auch mit erfahrenen Menschen auf diesem Gebiet, wie zum Beispiel den Joachim. Das seht ihr oben auch in den Infokarten, die entsprechenden Videos. Aber ich gebe zu, ich bin in der Rohkostszene geprägt durch eine sehr eindimensionale Sicht auf das Fasten. Das bedeutet nicht, dass diese falsch sei. Aber es macht zumindest für mich einfach mal Sinn die Sicht der modernen Wissenschaft auch zu arbeiten, um eine breite gedankliche Grundlage bezüglich des Fastens zu haben. Da habe ich nun endlich äh, ja, mal zu dem Thema wirklich auch wissenschaftlich recherchiert und eventuell ist der ein oder andere von Euch äh, auch mal wieder an einer objektiveren und weniger glorifizierenden Sichtweise zum Fasten interessiert. Die Quellen sind ausschließlich Universitätsliteratur und unten verlinkt. Also generell kann man auch aus evolutionswissenschaftlicher Sicht sagen, dass Fasten nichts Unnatürliches ist. Evolutionsbiologisch musste sich der Mensch häufig einem verminderten Nahrungsangebot stellen. Das kann man erstmal attestieren. Da auch je nach Nahrungsangebot Engpässe entstanden sind in der Vergangenheit, heutzutage ist das Eher so weniger der Fall. Da, dadurch kann man erst einmal sagen, dass Fasten per se nicht schädlich ist, da der Körper gelernt hat, mit dem verminderten Makro- und Mikronährstoffangebot auszukommen. Im Laufe der Evolution des Gehirns entstanden immer mehr Erklärungsansätze über die menschliche Existenz, Religionen entstanden und damit Glaubenssätze. Fasten etablierte sich relativ schnell in den meisten Religionen als eine Art spirituelle Reinigung. Abgeleitet ist dieser Glauben von der Tatsache dass man einem Gott ein Opfer darbietet was beim Fasten in der Entbehrung liegt. Aber aufgrund der engen Verbindung zwischen Religion und Gesellschaft wurden die Fastenkuren auch in der Medizin immer mehr eingesetzt. Aber was passiert denn eigentlich physiologisch beim Fasten? Der Körper reagiert auf die geänderte Nahrungszufuhr mit einer Änderung des Stoffwechsels, um alle lebenswichtigen Körperfunktionen weiter optimal ablaufen zu lassen. Dabei muss man ganz klar unterscheiden zwischen freiwilligem Fasten und erzwungenem Fasten. Heute geht es wirklich lediglich um das freiwillige Fasten. Das Fasten wird wissenschaftlich in zwei Phasen unterschieden. Erstens Die Hungerphase. Das geht in der Regel bis zum dritten oder zum vierten Tag. Danach folgt die Plateau- oder die Proteinsparphase. Physiologisch ist die, Hungerphase das, oder psychologisch ist die Hungerphase das Anspruchsvollste, am fasten. Da es hier zum einen dabei geht, seine Lebensgewohnheiten radikal zu beschneiden und sich zeitgleich auch noch der Stoffwechsel sozusagen physiologisch umstellt und das natürlich auch psychologisch ähm, ja, erstmal verkraftet werden muss. Daher geht diese Phase gerade beim Asthma oft mit Unruhe oder mit Übelkeit einher. Das ist was ungewohntes. Die erste Anpassung des Körpers ist, dass der Grundumsatz vom Körper, der sozusagen bisher auf einem gewissen Level war, also 1800 Kalorien, reduziert wird. Das ist sozusagen das Erste. Man braucht weniger Energie. Zu 2 Drittel ähm, braucht man weniger Energie, weil der Stoffwechsel der fettfreien Masse abnimmt und zu 1 Drittel ungefähr äh, aufgrund der eben dann durch das Fasten verringerten Körpermasse. Die Sekretion der Schilddrüsenhormone ähm, und auch die von Insulin die nimmt ab, da der Körper ähm, das jetzt nicht mehr als so notwendig erachtet. Sinn macht. Dem entgegen steigt die Sekretion des natürlichen Gegenspielers von Insulin, dem Glukagon und auch von anderen Wachstumshormonen und das führt entsprechend unter anderem zu einer Erhöhung der freien Fettsäuren im Blut. Der Proteinabbau steigt am Anfang ganz stark an und dann reduziert sich insbesondere dann eben, wie der Name schon sagt, in der Proteinsparphase äh, ja, auf ein wirkliches Minimum. Das Gewicht nimmt am Anfang drastisch ab, des Menschen, was aber weniger an den von einigen gewünschten Fettabbau liegt, sondern einfach nur an, an den vermehrten Wasser- und Elektrolytausscheidungen. Später pekelt sich das Gewicht je nachdem was man noch an Nahrung aufnimmt auf ein konstantes Niveau ein. Aber an alle Menschen die längeres Fasten planen und dauerhaft abzunehmen folgende Zahlen ein normalgewichtiger Mann kann erst nach ca. 24 Wochen, 24 Wochen, seinen Grundumsatz auf zum Beispiel 1600 Kalorien reduzieren und dann auch dauerhaft etablieren, also, das Gewicht auch halten. also alle ähm, ja, Fastenkuren, auch die, die über ein paar Monate gehen, führen nicht dazu, dass man sein Gewicht dauerhaft reduziert. Dass der Grundumsatz, mit dem man sein entsprechend hohes Körpergewicht, was man hat, hält, nicht reduziert wurde ganz wichtig als Daumenregel kann man so sagen nach sechs Monaten fasten oder weniger essen sagen es mal in dem Fall äh, weil kaum einer sechs Monate Wasserfasten machen wird ja es gibt welche aber ne also nach 6 Fasten hat man ein neues Energieniveau kreiert und rein physiologisch ist dann auch kein Jojo-Effekt zu erwarten Psychologisch kann das jedoch der Fall sein, wenn man die Zeit als entbehrungsreich begreift und nicht voller Überzeugung und Begeisterung einen neuen Grundumsatz in der Tat anpeilt. Aber in den meisten Fällen wird das Fasten nicht zur Gewichtsabnahme eingesetzt, sondern zur Entgiftung. Aber in beiden Fällen reduziert sich der Energieumsatz auf ein gewisses Niveau. Durch die verringerte oder komplett verweigerte Nahrungsaufnahme wird ja auch weniger oder gar keine Energie mehr benötigt für eben die Verdauung, für die Resorption und auch den Transport von Speicher äh, von, von, von, äh, den Transport, um dann die Nährstoffe dann eben auch zu speichern. Umso länger man fastet, umso mehr ändert sich dann auch die Körperzusammensetzung. Je nachdem wie viel Körperfettmasse man am Anfang hatte, desto mehr äh, wird an Energie eben aus dieser Körperfettmasse dann auch irgendwann gezogen. So kann ein Adipöser beim Wasserfasten nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten bis zu einem Jahr überleben. Ein normalgewichtiger Mensch wird spätestens nach 3 Monaten Wasserfasten sterben. Diesem Fakt stehen natürlich wieder einzelne Erfahrungsberichte von normalgewichtigen Menschen gegenüber die behaupten länger als 3 Monate gefastet zu haben. Auch soll es Menschen geben, die komplett ohne Wasser überleben und sich nur von Lichtnahrung ernähren. Ich kenne hier keinen Persönlichen, bin nur auf Medien und Hörensagen angewiesen. Die Annahme dass hier Menschen in, einer, in eine idealisierte Welt der Askese flüchten und entsprechende Berichte erfunden, übertrieben oder lediglich auf Anomalien beruhen ist war durchaus nachzuvollziehen. Solange Fett als Energie noch vorhanden ist, kann der Körper funktionieren. Da einerseits Leber und Muskeln ihren Eigenbedarf fast ausschließlich über die Beta-Oxidation von freien Fettsäuren generieren können und auch das Gehirn, was auf Glukose als Energieträger angewiesen ist, die Kohlenhydrate in Form von Glykogen in Leber und Muskulatur aufbraucht und dann auch aus Proteinen und Lipiden, zum Beispiel mittels der Gluconneogenese, auch sozusagen Energie herausziehen können. Wenn ihr noch intensiver über den Kohlenhydrat, Lipid oder Proteinstoffwechsel während des Fastens Informationen wollt, dann, dann schreibt mir das auch in den Kommentaren, aber ich habe schon wieder die Angst dass es dann jetzt einfach äh, ja, nicht mehr verständlich wird. Also äh, dann mache ich noch ein spezielleres und biochemisches konkretes Video wenn es um konkreten Stoffwechsel geht zwischen äh, bei Protein, Kohlenhydraten und Lipiden. Ne? Nur nachdem wir wissen was im Körper allgemein beim Fasten abläuft, stellt sich die Frage warum sollte man das aus wissenschaftlicher Sicht machen. Nahrungsaufnahme bedeutet, dass ein Reiz von außen gesetzt wird. Und wie wir aus dem Video über die Entzündung, was ihr oben in den Infokarten findet, wisst, ist, dass Reize Entzündungen auslösen. Was etwas ganz Normales ist. Entzündungen sind eine gesunde Folge von Reizungen. Jede Nahrung wirkt inflammatorisch. Die eine mehr oder die andere weniger. Also äh, entzündungsauslösend. Eine basische Ernährung sorgt für weniger Entzündungen als eine säurelastige und analog eine pflanzliche Ernährung für weniger als eine Omnivore. Aber jede Ernährung sorgt für Entzündungen. Rein wissenschaftlich. Wenn wir nun beim Fasten auf Nahrung verzichten, dann ist rein wissenschaftlich eine deutliche Reduzierung der Entzündungsprozesse im Körper die Folge. Früher hat man dies Postprandiale Leukozytose genannt. Diese wird auch von Rohköstlern oft unter dem Namen Verdauungsleukozytose ins Feld geführt wenn es um die Rechtfertigung von roher Nahrung geht. Das ist aber sehr sehr umstritten und nicht wissenschaftlich evident, aber dass bei Aufnahme von Nahrung eine vorübergehende Zunahme der weißen Blutkörperchen beobachtet werden kann steht außer Frage. Also Reduzierung der Entzündung durch Fasten. Klares Ja von der Wissenschaft und entsprechend gibt es zahlreiche empirische Studien, die diese positiven Effekte bestätigen. Wo Fasten äh, ja, als wissenschaftlich bestätigt zu Besserungen führt, äh, sind vor allem... Gelenkserkrankungen wie eben äh, Rheuma zum Beispiel. Aber auch bei metabolischen Syndromen, bei Migräne ist es wissenschaftlich erwiesen, bei einer Infektanfälligkeit, Anfälligkeit für die koronare Herzkrankheiten und auch bei der Neigung zu Depressionen ist Fasten anzuraten. Studien dazu sind äh, ja, unten in der ersten Quelle, die ich euch äh, verlinkt habe, ist alles drin, äh, was ihr diesbezüglich wissen müsst. Also es verwundert nicht, dass das Fasten was sich über die gesamte Menschheitsgeschichte immer wieder in alternativen medizinischen Kreisen gehalten hat nun auch von der Wissenschaft mit positiven Effekten bestätigt wird. Allerdings sind viele der Argumentationen und auch der Ergebnisse des Fastens wie in alternativer Literatur geschildert wird nicht wissenschaftlich zu bestätigen. Ja korrektes Fasten ist gut und unterstützt den Körper um sich entsprechend um Krankheiten zu kümmern, äh, da es ja vor allem Entzündungen reduziert. Aber es ist kein Wundermittel um schwere Krankheiten komplett zu heilen. Also meine Lieben ich hoffe ich konnte Euch äh, durch eine Analyse äh, der wissenschaftlichen Literatur einen gesunden Zugang zum Fasten äh, darbieten. Und ich muss auch sagen, während ich vor der wissenschaftlichen Analyse doch eher skeptisch bezüglich des Fastens gewesen bin, was insbesondere auf meine individuellen Erfahrungen gründet, ähm, muss ich sagen, also bin ich nun dank der modernen Wissenschaft doch noch einmal äh, ja, ja, zumindest überspiele ich damit doch noch einmal so ein Fassenexperiment zu wagen, da nun auch mein Mindset und was immer sehr sehr wichtig ist, äh, komplett positiv eingestellt ist. Was, was immer extrem extrem wichtig ist, wenn ihr irgendwas probiert oder sowas, wenn der Umstieg auf vegane Ernährung oder sowas, nie aus Zwang, immer aus freiem Stück und mit voller Begeisterung. Ne? Äh, Sehe auch das Video zur Quantenphysik, Beobachtereffekt. Ne? Ich fühle mich einfach am besten und das ist einfach so. Ich habe ein gutes Bauchgefühl, wenn äh, meine Intuition also wenn mein, ja meine Intuition Hand in Hand geht mit der Wissenschaft und dann fühle ich ja. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Streifzug das Fasten aus wissenschaftlicher Sicht gut informieren und eventuell euch auch inspirieren, das Fasten sich nochmal genau anzugucken. Ich freue mich auf euer Feedback per, per Daumen oder per Kommentar. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.